die kann bei der Party feine Eindrücke. Nein. Weil ist auch schon ready. Ja, würde ich sagen Tagen wir das Baby und gucken wir, dass wir da mal äh, in die Lüfte kommen, oder? Ich war schon lange nicht mehr da drin. Ihr habt den Nachbrenner auf eine Tastatur gelegt. Äh, hier braucht man den Nachbrenner. Ohne Nachbrenner läuft nichts. Generator sein hm? Schalten, sonst kommt es nicht gut, beide sind on, super, und dann können wir mal eine Runde taxeln. Left, right, left, right, up, down. Speed brakes and brakes checked. All right. Unser Ziel? Zweihundertfünfundsiebzigtausend Fuß. macht. Wir steigen auf zwischen 20 bis 40.000 K. Ich bin jetzt immer auf 40.000 K. Kommt gut. Dann drehen wir uns auf den Kopf. Und dann ziehen wir nach unten. Mit 20 Grad. Ziehen wir nach unten, bis wir so um die 1,5 macht. Je nach hier. Ich gehe mal auf die Macht. Dann können wir dann wieder ausdrehen und ziehen uns hoch. Also zwischen Mach 3 und 4 hier auf den Ground Power drücken und der Scram einschalten. Mach steigt dann sowieso, sollte immer eh steigen. Wenn sie nicht mehr steigt, dann hat man es verpasst, dann ist, war man zu langsam. Aber wenn es dann geht, das Triebwerk schaltet dann automatisch aus. Hinten wird es blau und let's go. So, wenn wir noch Feuerwehrfahrten. die Beste gecheckt für uns. Ob da Rotscher irgendwas hinterlassen hat. auf Landing Lights. Schauen wir auch noch ein. Habe ich voll total vergessen. Tut mir leid. <lacht> Let's go nach Brenner. Gear up. Ist 30 Grad. Ich nehme jetzt 30. Wir wollen 30 Grad. Jetzt steigen wir mal. Let's get hi! Producer Roger ist da hinten, hat seine Kurve gemacht. Steigt mit. Bad Boy, Six Toilet. Da ist die Hölle los hier. Wir ne? da sind gleich 35.000 Fuß. Jetzt drehen wir mal unseren Kopf. Und mach erreichen. 26.000 Fuß. 20.000. Und check, wir drehen aus. Oh, komm, Baby. Und jetzt schon sagte Zuerst ausdrehen und jetzt hochziehen. Zieh, zieh, zieh, zieh, Baby. Give him. Oh. Es wird knapp. Es wird knapp. Haben wir die Transition? Ich glaube, wir haben sie. Wir haben es geschafft. Check. Wunderbar. Ausgedreht. Jetzt einfach gucken, Roger, ob der Macht steigt. Jetzt waren wir bis Macht 3. Wenn wir Macht 3 erreicht haben, schalten wir ein. Und dann... <lacht> Babys, ich geht die Post ab. Wow. And Mark Creek Check. Wir schaut nein and scram on. Bam! Aktiviert! Und jetzt geht's los. Jetzt wird da hinten schön blau. Und wir steigen. Getriebe steigt da, äh, schaltet sich aus, ist normal. Jetzt haben wir die Scrams. Mach 5. Jack macht 5 erreicht. Wir halten hier... Ja, wir halten noch so knapp 20 Grad. Jetzt geht es auch hier bei uns. Ne? Jetzt wird da auch fliehen? Ja, es beginnen wir zu fliehen. Und jetzt haben wir einmal um die <lacht> So, wir haben unsere Macht 10. Um, wir steigen schön weiter 275. Wir haben Limit erreicht, die Höhenanzeige geht nicht mehr weiter. Der bleibt jetzt hier stehen und wir steigen trotzdem und sind in unserem Macht 10. Das wäre der ganze Spaß und jetzt gehen wir wieder runter. Landen unser Baby wieder. Machen wir mal eine Kurve. Wir brauchen jetzt das, was wir da mal gedreht haben. 3,5 ne? G. Die ordentlich. Wir wollen zurück zum Kennedy Space Center. Und dort landen. Haben wir noch Fuel? <lacht> wir haben kein Fuel mehr. Bis laufend. wir so rüber zurück mit dem letzten View sollte reichen wir sind immer noch macht 3.6. punkte jawohl stabil Und jetzt hier kriege ich den hier nur runter ich habe einen versuch ne? Seht ihr irgendwo ein Airport? Ich bin mal nicht so krass nach unten. Best Music Compilation. Da rechts. Da links müsste auch einer sein. Hm. wo landen wir das baby ich muss noch mehr drinnen. ich, drin. hm, ich glaube ich muss die andere piste nehmen wir müssen uns die andere piste von jetzt haben wir nicht da ich mal gucken ob wir da runterkommen Yo, no, ich hoffe, Airport is closed, ne? Wir haben hier, wir haben ein Problem, wir haben keinerlei Träger, das heißt, wir haben Number One Priority, was cool, tut mir leid, wir schaffen es nicht, aber nicht. Boah, das wird ganz lieb. und jetzt sehe ich nichts mehr, ne? Und Das, das, das kommt nicht gut wir müssen noch Fahrwerke runter machen Boys, die run away es kommt gut es kommt nicht gut es kommt gut es kommt nicht gut wir kommen gleich ins toll es kommt nicht gut absturz hat niemand gesehen wir wollte ich nicht, dass <laughs> Okay, wir kommen so Gehört dazu. Schade. This is an emergency! So macht man es nicht, aber wir haben es versucht ne, wir haben es versucht, ich hoffe wir haben niemand beschädigt, wir leben auch noch, cool, das müssen wir halt reparieren.